Mhm. Ja, wow, okay, ähm, du überrumpelst mich damit jetzt ein bisschen, ähm, lass uns doch einfach nachher darüber reden, wenn du vorbeikommst, ja, okay, ja, ich dich auch, okay, bis später, Tschüss. <lacht> Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma! Ich hatte Karten fürs Festival! Bier? Yeah! Weißt du, der Typ, der meinte zu mir, ja, eigentlich verkaufe ich die Karten ja nur für 70 Euro ich dann nur meinte, Kollege, ich habe mir sagen lassen, du verkaufst dich für 55, also einige wir uns doch mal auf 50 und ich schau mal, wie ich das bei dir gut machen kann. Tschüss. Was grinst denn so? Anders hat mich gefragt, ob wir zusammenziehen wollen, krass, oder? Ich meine, wir haben da schon häufiger darüber gesprochen. Und das war aber immer so eine Träumerei. Was wäre wenn? Und ja, klar. Entweder bin ich bei ihm oder er ist hier, aber irgendwie das ist okay. Peter, du musst jetzt nicht denken, dass ich dich verlassen will. Der Hannes kann ja auch erstmal zu uns ziehen und dann wohnen wir hier zu dritt. Ihr mögt euch doch. Oder, oder wir suchen uns zu dritt eine neue Wohnung. Dann hat jeder von uns genug Platz und. Willst du mit mir oder mit Hannes zusammenleben? Beides. Beides? Ja. Weil ich dich doch auch liebe. Du liebst mich? Ja, klar!